Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euch für die neue Liquid-Feedback-Instanz der Ständigen Mittel Versammlung anmelden könnt. Dazu bekommt ihr eine Einladung per E-Mail an die Adresse, die ihr bei der Akkreditierung angegeben habt. Falls ihr noch nicht akkreditiert seid, müsst ihr eine E-Mail an gensec.piraten-mv.de schreiben. Die E-Mail mit der Einladung hat immer dasselbe Betreff, nämlich lqppde Einladung zu Liquid Feedback. Es kann sein, dass euer E-Mail-Programm die Mail fälschlicherweise als Spam erkannt hat, also guckt am besten überall nach. Die E-Mail enthält einen Link mit einem Einladungscode. Wenn ihr auf diesen Link klickt, wird die Regier Registrierungsseite bei Liquid Feedback geöffnet. Im ersten Schritt müsst ihr den Einladungscode eintragen. Dieser Einladungscode sollte schon automatisch eingetragen sein. Falls nicht, steht er in der E-Mail. Klickt dann auf Registrierung fortsetzen. Im zweiten Schritt könnt ihr persönliche Daten eintragen. Im weißen Feld wird, falls ihr dies bei der Akkreditierung ausgewählt habt, euer bürgerlicher Name angezeigt. Dieser Name wird als Feld Identifikation in eurem Benutzerprofil anderen Mitgliedern angezeigt. Falls ihr ausgewählt habt, dass ihr unter einem Pseudonym auftreten wollt, ist dieses Feld leer. Darunter seht ihr eure E-Mail-Adresse. An dieser Adresse werden automatische Benachrichtigungen, zum Beispiel wenn Abstimmungen beginnen, geschickt. Das Feld Screen-Name könnt ihr den Namen eintragen, der neben eurem Profilbild angezeigt wird, zum Beispiel in der Liste der Unterstützung einer Initiative. Dieser Name ist frei wählbar und ist ebenfalls nur für Mitglieder sichtbar. Hier könnt ihr auch ein Pseudonym eintragen. Zuletzt müsst ihr einen Anmeldenamen festlegen. Mit diesem Namen meldet ihr euch später bei Liquid Feedback zusammen mit eurem Kennwort an. Dieser Name ist nur euch bekannt. Klickt nun auf Registrierung fortsetzen. Im dritten Schritt müsst ihr die Nutzungsbedingungen von Liquid Feedback und der ständigen Mitgliederversammlung akzeptieren. Außerdem müsst ihr ein Kennwort für die Anmeldung bei Liquid Feedback angeben. Wenn ihr nun auf Account aktivieren klickt, werdet ihr auf die Anmeldeseite von Liquid Feedback weitergeleitet. Nun könnt ihr euch das erste Mal mit eurem Screen-Namen und dem Kennwort anmelden. Oberfläche von Liquid Feedback sieht genauso aus wie in der bisherigen Instanz. Neu sind die blauen Balken am unteren Ende des Bildschirms. Jeder Balken steht für eine Gliederung, in der ihr stimmberechtigt seid. In der Regel ist das der Landesverband und euer Kreisverband. Unter Alle Gliederungen könnt ihr alle anderen Gliederungen einsehen, auch wenn ihr dort kein Stimmrecht habt. Wenn ihr nun auf LV Mecklenburg-Vorpommern klickt, seht ihr die in der Geschäftsordnung festgelegten Themenbereiche. Als letzter Teil dieser Einleitung könnt ihr nun oben auf euren Benutzernamen klicken. Über die hier angezeigten Seiten könnt ihr euer Profil ansehen und bearbeiten, ein Avatar oder ein Foto hochladen, Kontakte verwalten und weitere Einstellungen festlegen. Zum Beispiel euren Screen, Anmeldenamen oder das Kennwort ändern. Außerdem könnt ihr die E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen ändern. Ihr könnt so festlegen, dass ihr jedes Mal eine E-Mail bekommt, wenn eine neue Abstimmung beginnt. Ich hoffe, dass euch dieses Video bei der Anmeldung helfen kann. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt einfach eine E-Mail an smv.piraten-mv.de. Bis bald!